die einzelnen Gruppenmitglieder können durchaus auch kooperativ arbeiten, das heißt nicht immer gemeinsam, sondern sich auch gegenseitig gewisse Aufgaben stellen, die gelöst werden, aber die dann zur gemeinsamen Zielsetzung also erreicht werden müssen. Wie bringt man jetzt aber die Lernenden dann zum Umdenken von dieser Phase der rezeptiven Wissensaneignung zum Lernen durch die Arbeit an einem Projekt, an einem Problem? Ähm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 ein Problem selber findet, dass man selber auch relevant ist, dann steigt die Motivation. Ja. Das also, und damit werden dann die auch abstrakten Lerninhalte plötzlich relevant, weil es um die Anwendung geht. Mhm. Mhm. Mhm. Und wie können uns da digitale Medien jetzt helfen? Man kann zum Beispiel in der, äh, ganz am Anfang, wenn es darum geht, ein, ein Problem zu recherchieren, dann äh, kann man sich ähm,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 geteilte äh, Referenzsysteme sein, äh, Zotero zum Beispiel, ja. es gibt da verschiedenste Werkzeuge, die eben ganz speziell eingesetzt werden, um in dem Moment die Gruppenarbeit zu unterstützen. Äh, und insofern muss man sich das vorstellen, dann kann man natürlich digitale Medien einsetzen, um dann äh, je nach Thematik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 diesem Teilen kommt, was man erfahren hat. So Wissenstransfer quasi. Ganz, ja. ganz genau. Und das, wie gesagt, das kommt jetzt darauf an, aus, auf was für einem Level das ist. Das mhm. könnte also simpel sein äh, mit irgendwelchen ähm, Methoden, also um zu präsentieren. Es könnte aber auch so weit gehen, dass äh, man äh, Augmented äh, Reality verwenden könnte oder, oder andere Technologien. Das, das hängt jetzt dann ganz davon ab, wie versiert die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 Aber ansonsten ist den Schülerinnen und Schülern dann Freiraum gegeben. Es ist ja wichtig bei solchen Arbeiten und hier ist oft die Herausforderung vielleicht für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 also wie gesagt, je nachdem, was ja. das jetzt dann... Also die digitalen ist. Kompetenzen könnten dadurch so als Nebeneffekt gleich auch mitentwickelt werden. Absolut, in so einem absolut. Das, das ist ein gutes Schlusswort. Katrin otterl herzlichen Dank für das ja. Gespräch. Danke.